Ich komme zu Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Drucksache 20-4172 zu 202869. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, AfD, Freie Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht des für Wirtschaft, Drucksache 20-4173 zu 20 /4068. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und die Fraktion Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt? Wer stimmt dagegen? Die AfD die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 62, Beschlussempfehlung im Ausschuss für Wirtschaft, Drucksache 20 41 74 zu 20 /42. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Sozialdemokraten, DIE LINKE, die Freien Demokraten und die AfD. Enthält sich jemand der Stimme? ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 63, Beschluss Beschlussempfehlung Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss Drucksache 204179 zu 20 20-2874. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu CDU-Bündnis 90 die Grünen die AfD die Freien Demokraten wer ist dagegen die Sozialdemokraten und die Linke enthält sich jemand der Stimme das ist nicht der Fall damit ist die Beschlussempfehlung angenommen Tagesordnungspunkt 64 Beschlussempfehlung Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss Drucksache 204180 zu 20 78. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu CDU-Bündnis 90 die Grünen Sozialdemokraten, die LINKEN und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65. Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss Drucksache 204181 zu 2040-08. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Die CDU und Bündnis 90/Die Grünen, wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten, die Linke, die AfD und die Freien Demokraten enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall, damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 66 Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss Drucksache 204182 zu 204061 Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU/Bündnis 90/Die Grünen, die A. AfD. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beschlussempfehlung. Ich habe noch zwei Mitteilungen, die nicht unwichtig sind. Die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen findet nicht statt. Dafür können wir die Sitzung des Innenausschusses von hier verlegen in den Raum 501a. Das hat den Vorteil, dass jetzt keine Wartezeiten entstehen. Das heißt, Sie können direkt in den 501a gehen, den Innenausschuss machen. Und der Hauptausschuss kommt in den Raum 510w zusammen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Dank.